Ja, ich bin mal wieder ein Stück rausgefahren. Bin jetzt bei Nossen und bin hier eine kleine Runde laufen und ein paar suchen. War ganz schön kalt die Nacht, aber mit Heizung geht das. Und wenn du im Bett bist, geht es sowieso. mal den ich mein Motor laufen lassen, weil ich gestern Abend die ganze He ganzen Abend die Heizung an hatte und da hat jetzt die Batterie mehr gereicht. Ich habe ja die Heizung nie auf meiner Zusatzbatterie. Die, die ist ja original im Auto und um die auf meine Zusatzbatterie zu klemmen, das möchte man in die Fahrzeugelektrik eingreifen. Das ist nicht unmöglich, aber den, den Aufwand muss ich mir jetzt nicht unbedingt machen. Ich komme hier zurecht für die Leute. Da stehen noch drei, vier Autos auf dem Parkplatz von Leuten, die hier auf Spazieren sind oder in ihren Garten sind hier. Ja. Wie auch immer. Aber ich bin hier gleich. Bis zum Ende von dem Parkplatz, ich vor Parkplatz bin. bin bis zum Ende von dem Parkplatz gefahren und habe hier wieder meine Ruhe. Jetzt können wir gemütlich essen und dann laufen wir noch ein Stückchen und suchen gleich. Zwei Rohre, die hier über die Mulde gelegt wurden, aber es ist tatsächlich Flöchenbrücke. Scheiße <lacht> der das Mürgental zwischen Mosel und Süden zu den schönsten Flecken hier im Stadtgebiet. Hier kann man wissen wissenswerlich über den historischen Bergbau erfahren, bei einem Abstecher aus den Rodesturm einen höllischen danach an oder in der entspannt und bei einem kleinen Spaziergang einfach in der so während die Kinder sich auf dem Fußballplatz oder den Städtischparkur ausprobieren und vor die Frage des Dicken-Programms wieder zusammenpackt, dann müssen wir den einen oder anderen Cash einsammeln. Dafür gibt es ja, ja inzwischen doch den einen oder anderen. Und auch ich will nur Beitrag dazu Jetzt den Cash. Eigentlich. Ein einfacher, langer Rattenpagän, ihr eure Spuren sind, muss Egal welchen gerade hinbürgen. Oder die Tücher einfach mit. Dafür wäre die nicht gut Hinweis, magnetisch, zum Schutzplatz aus links. Da gehen wir Aschen weiter. Will die gleich hier am Aschen so lange suchen hier. Könnte ja auch hier oben sein, aber hochklappen will ich jetzt auch nicht. Zu so kalt heute. Glasfaser vernossen. Ja, komischerweise hatte ich hier Gutes Internet am Parkplatz. Mitten im Tal hier. Ich habe eigentlich nie erwartet, dass ich hier was sehe. Ja, hier links sehen wir den Turm. Und da hinten das neue Schloss. Ich weiß nicht, ob ein erschloss hat, aber es sieht danach aus. Aber die nächste Düse am Weg muss auf der Insel liegen. Sehen ob wir irgendwo noch rüberkommen, aber wahrscheinlich nicht so richtig. Zumindest bei den Temperaturen habe ich keine Lust, mir die Füße nass zu machen. Ach, hier gibt es einen Übergang. Hat sich schon ein Wolf in Schaf gerissen. Ah, nee, habe ich nicht gebrochen. Keine Lust mich was zu machen. Ich habe keine Wechselklammerten mit. Wir haben das da drum gespart Und wegen Corona, was völlig idiotisch finde. Aber deswegen sind wahrscheinlich so wenig Leute hier. Die Farbgebung soll übrigens an Bäume erinnern. Brauner Stamm und grüne Blätter. Haben wir durch ihn gefunden. Den an der Brücke. Mal sehen, vielleicht habe ich doch noch Lust dann. Aber momentan habe ich keine richtige Lust noch mal nochmal zu suchen. Ich werde vielleicht nochmal mit der Drohne zum Turm fliegen. Ja, bin gestern noch durch Spätschicht hierher gefahren. Hab gleich hier unten im Auto geschlafen wieder. War ja erst um, um 12 Uhr dann da, halb 12 Uhr. Hab dann noch in Ruhe einen Film geguckt und bin so um 2 ins Bett. Und heute Mittag, ich hab herrlich geschlafen in der Ruhe hier. Gut, die Autobahn ist immer näher, aber das hat man eigentlich im Auto nie gehört. Jetzt hört man sie als Hintergrund rauschen. Im Moment arbeite ich noch an einem großen Rumänien-Video. Das zieht sich aber noch eine ganze Weile hin. Da bin ich noch nie allzu weit gekommen. Bis dahin habe ich aber noch ein bisschen Material im Petto, da ich noch ein paar kurze Filmchen schneiden kann. Genügend Vorlaufzeit noch. Und da ich wie heute auch nie jede, jedes Wochenende zu Hause sitzen bleibe, kommt ja doch noch ein bisschen Filmmaterial dazu. Ich stand hier über Nacht allein auf dem Parkplatz. Mittlerweile sind noch ein paar Autos dazugekommen, die hier umwandern sind wahrscheinlich. Ich bin hier über die Brücke, da hinten lang, in Nossen über die Brücke, dann hier hoch.